Wir können gemeinsam den Stimmlosen eine Stimme geben. Zeigt euer Mitgefühl für alle Lebewesen. Seid kreativ, kommt zu uns, gestaltet mit uns gemeinsam das neue Kommunalwahlprogramm der Koblenzer Grünen. Kommt zu unserem Stammtisch, kommt zu unseren Aktionen. Mit viel Freude kann man viel bewegen. Danke. <lacht>